Ich erinnere mich an seine Hände, sein Lächeln. Er schien sein Volk umgreifen, umschlingen zu wollen. The New York Times reported today that Kurt Waldheim, the former Secretary General of the United Nations, was attached to a German Army Command during World War II, which engaged in mass deportation of Greek Jews. A. He was a Nazi. B. He's a liar. And C. Ich war nicht Mitglied, das ist eingetragen worden von Verwandten. Es handelt sich hier um eine groß angelegte Verleumdungskampagne. Einer ganz kleinen, allerdings sehr einflussreichen Gruppe, auf die Medien einflussreichen Gruppe. Die äh, ehrlosen Gesellen vom jüdischen Weltkongress. Wir lassen uns daher vor niemandem Hass und Zwietracht in unser Land hineintragen. Wer beherrscht die Welt? Wer? Der Deutsche ja, oder der die die Wer beherrscht ah. die Welt? Wer? Wer? Du gescheitert, du. nein, Weichhände! nein. Weiß nein! Weiß nein! nein! nein! Ah, das, das ist kein Teufel. Der das Mensch ist, ja ist katholisch. Sie werden nichts finden, wir waren anständig.